Hallo, willkommen zurück aus der Mittagspause. Hoffentlich sind alle wohlgenährt, denn hier geht es weiter im Programm. Und zwar ähm, tauchen wir jetzt ab in die Welt der Programmiersprache R. Ich nehme an, wir haben hier viele Fans der Programmiersprache R schon im Saal. Wer kennt es schon, wer nutzt es schon? Mal kurz Handmeldung. Okay, also so ein paar nutzen, so ein paar sind wahrscheinlich interessiert. Das ist schön, denn heute erzählt uns Stefan Küthe was darüber, wie man... Open Layers mit R verbindet. Bühne frei. Ja, danke schön. Ähm, gut, war meine erste Frage schon vorweggenommen. Das wäre meine auch gewesen, wer schon mit R gearbeitet hat. Ähm, kurz zu mir, genau, Stefan Küt ist mein Name. Manche haben mich vielleicht gestern gesehen, da hatte ich einen Vortrag zu Docker gehalten. Ähm, ich bin Software- und Database-Developer im Umfeld Geodaten und auch Data Science, daher eben auch mit R großer Docker-Enthusiast, dadurch so ein bisschen DevOps auch bei uns in der Firma um dort eben Containerlösungen aufzusetzen. <lacht> ja, R ist ja nicht unbedingt die typische Programmiersprache, würde ich jetzt sagen, im, im Geo-Bereich, da haben wir ja eher Python, bin ich auch ein riesengroßer Fan von, das war bei mir auch vorher. Ähm, ich hatte genau letztes Jahr, glaube ich auch, genau, war letztes Jahr ein Vortrag und auch ein Workshop zu R und Geodaten, denn da geht es uns ähnlich. Ich weiß nicht, wer gestern den Vortrag über ähm, JavaScript gehört hat, adult.js, dass ja was Skript sozusagen auch erwachsen geworden ist, das äh, finde ich ist bei R auch so ein bisschen so. Denn früher war es auch so, okay, das haben ein paar Leute vielleicht an der Uni größtenteils genutzt, haben e irgendwelche Skripte geschrieben, danach konnte die nicht unbedingt jeder wieder verstehen. Jetzt äh, hat sich mit R Studio auch eine Company da reingegeben, die haben eine gute Idee geschrieben und viele wirklich sehr gute Pakete, unter anderem auch devtools und äh, Test -That, also so dass auch jetzt in R Unit Tests möglich sind, dass also vielmehr die Community der Software Developer jetzt auch dabei ist. Wie komme ich jetzt dazu, R und Open Layers kombinieren zu wollen? Nun ist es auch so, dass R natürlich auch gerne genutzt wird. Die Leute, die Data Scientists, die das viel nutzen, wollen ihre Daten auch visualisieren. Und da ist es auch wichtig, mal interaktive Grafiken äh, zu zeigen. Natürlich, also jetzt, ich sag mal so, statische Grafiken waren schon immer möglich. Ähm, und es ist auch ganz spannend. Ich war letztes Jahr auf äh, einer R-Konferenz und da gab es einen Vortrag zum Datenjournalismus. Das ist ein ganz spannendes Thema, wo die... Leute auch größtenteils äh, R nutzen, weil sie es ein bisschen leichter als Python noch finden und die müssen ihre Daten auch relativ häufig visualisieren und logischerweise auch im Internet und so nutzen die auch so eine Bibliothek. Also was es schon gibt, ist nämlich ähm, Leaflet für R, aber Open Layers gab es halt noch nicht. Und da habe ich gedacht, na gut, fängst du mal an. Also genau, ich stelle sozusagen mein Paket vor, das habe ich bisher geschrieben. Ist mir auch gerne am Ende herzlich eingeladen, da noch mitzuarbeiten. Genau, jetzt steige ich mal Folien ein, um kurz nochmal für die, die vielleicht nicht ganz wissen, wie geht diese Integration. Also nicht, dass ich mir das von Grund auf jetzt ganz neu ausgedacht habe. Es gibt da ein sehr cooles Package und das nennt sich HTML Widgets for R. Und hier, das ist von der Webseite, bring the best of JavaScript Data Visualization to R. Das heißt, ich kann, wenn ich dieses Paket einbinde, JavaScript einnutzen und das zum Beispiel ganz normal an der R-Konsole starten und kann mir die Plots angucken. Ich kann das aber auch in R Markdown nutzen oder in Shiny Web Applications. Was das genau ist, werde ich auch gleich noch mal kurz zeigen, dass man eine Idee davon hat. Und ich kann natürlich dieses Paket nutzen, was ich auch getan habe, Ist ein bisschen ein falscher Satz reingerutscht, um eigene Widgets zu schreiben. Also da soll natürlich sein, generell eigene, hier unten steht jetzt schon Bridge R und JavaScript, also das steht da so nicht, sondern dass man sozusagen jede JavaScript-Bibliothek nutzen kann und die in R verfügbar machen. Das Charmante daran ist, man braucht keine Kenntnisse von HTML, keine von JavaScript und kann mit einer ganz normalen R-Syntax all diese Sachen nutzen. Wie das funktioniert, werde ich jetzt gleich zeigen. Und gerade das ist dann eben für solche, ich sag mal, Datenjournalisten, die wollen jetzt eine Programmiersprache lernen. R, da sind sie mit zufrieden, aber sie wollen dann nicht noch JavaScript und solche Dinge lernen und können das zum Beispiel nutzen. Aber auch mit R Markdown, was ich gleich noch zeigen werde, kann man ganz schnell komplette Webseiten erstellen und dann diese Widgets dort einsetzen. So, wie funktioniert das? Also ich muss ein neues Paket schreiben. Dann gibt es normalerweise ein Verzeichnis, was man hier sieht, das ist das R-Verzeichnis, da liegen eben R-Skripte drin. Und dann gibt es immer noch ein Verzeichnis, das nennt sich inst für install, das wird noch mit installiert, wenn man dieses R-Package sich runterlädt. Und da gibt es dann ein Unterverzeichnis, HTML-Widgets, und dort muss man einerseits eine YAML-Datei hinterlegen, wo drin beschrieben wird, welche Skripte eingebunden werden, welche JavaScript-Skripte. Also hier wäre das dann Open Layers und welches CSS, da können aber auch noch Plugins eingebunden werden und noch viel mehr. Und dann eine Datei, das ist hier die OLJS-Bindings, wo man sozusagen die Bindings schreibt, wenn ich von R Daten übergebe, was soll mit denen gemacht werden. Hier mal die YAML-Datei beispielhaft gezeigt für das Open Layers-Paket. Man sieht das hier, Open Layers, im Moment, jetzt bin ich ganz erschrocken, ist das die Version 4.6.4, die gerappt wird. Jetzt habe ich gesehen, ist vor zwei Tagen, glaube ich, die Version 4.6.5 äh, rausgekommen. Äh, das müsste ich dann mal anpassen. Aber ich glaube, dass sich da wahrscheinlich nur so ein paar Bugfixes äh, reingekommen sind und keine neuen Funktionen. Und man kann hier halt noch mehr hinterlegen. Wie sieht das dann mit den R-Bindings aus? Das ist also, brauche ich eine Funktion, die den Widget aufruft. Das ist normalerweise die Funktion, die nach der Library benannt wird, bei mir halt OL abgekürzt. Da kann ich sagen, ähm, wie standardmäßig der Widget eben angezeigt wird auf der Webseite, soll es mit 100% Ausdehnung sein. Das kann dann eben am Ende alles übergeben werden. Und ich kann... Ähm, eine Variable, das ist hier X, das ist irgendwie so ähm, R-typisch, dieses erst immer X zu nennen, das kann man auch eigentlich anders nennen, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich hier. Diese Variable, da steht dann alles drin, was vorher aufgerufen wurde, das übergebe ich an das JavaScript, das wird natürlich in JSON gepasst und rübergegeben und ich kann dann auf alles von R drauf zugreifen. Genau, in der JavaScript-seitigen Datei wird dann hier auch der Widget aufgerufen und ich habe hier eine Funktion, die gerade dieses x aufnimmt, diese Variable, und kann dann auf die Variable zugreifen. Also alles, was der übergeben wurde, kann dann verwendet werden. Das heißt, ich, wenn ich das Paket schreibe, oder der, der das Paket schreibt, der muss natürlich schon JavaScript können, denn er muss es ja schreiben, aber der Anwender, der es dann später verwendet, braucht dann das nicht mehr. Und der Aufruf aus R sieht dann eigentlich relativ einfach aus. Ich binde das Library ein, wie man ganz normales Library unter R einbindet und kann den Widget dann wie eine Funktion eben aufrufen. Genau, ich hatte es eben schon gesagt, wo kann ich diese Widgets also nutzen? Zum Beispiel in R Markdown. Man kann da gerne mal auf die Seite gehen, würde ich jetzt gar nicht machen, und in der Gallery gucken. Also Leaflet ist eben schon dort, da gibt es auch äh, ein Data Table, also verschiedenste JavaScript Libraries, die man zur Visualisierung nutzen kann und die kann man dann eben auch alle miteinander verbinden. R Markdown selber bietet viele Output-Möglichkeiten schon an. Also ich kann sowohl PDF rausgeben, ich kann HTML rausgeben, ich kann Markdown selber rausgeben und auch äh, Bücher damit sogar schreiben. Also jetzt die R-Community, die schreiben ganz viele jetzt irgendwelche Bücher über Data Science, das wird alles komplett jetzt mit R-Markdown im Prinzip gemacht. Ne, da wird auch äh, hier die, wie heißt das, GitHub-Book gibt es, glaube ich, ne, das wird auch unterstützt. Man kann ganze, äh, ich weiß nicht, wer, wer der Hugo kennt, das ist so eine ähm, von in Go geschriebener statischer Webseitengenerator, den gibt es auch dafür. Das heißt, ich kann einfach R-Code schreiben, R-Markdown und kann eine komplette Webseite Hosten damit. Also, das ist wirklich sehr, sehr mächtig. Also würde ich jeden, der das noch nicht genutzt hat, mal ermutigen, da mal reinzugucken. Wie sieht das Ganze aus? Das ist jetzt hier in RStudio, das ist der, äh, die IDE von R, die auch von RStudio angeboten wird. Und man sieht das, äh, wer Markdown kennt, weiß, ist ja ein relativ einfacher Code. Ich gebe ja gar keine HTML-Tags ein. Es ist ein Titel eingegeben, es soll ein HTML-Dokument ist hier der Output. Ich kann jetzt auch PDF eingeben, dann würde ein PDF rendern. Ähm, hier oben werden ein paar Libraries eingebunden, das soll eben hier nicht erscheinen auf der rechten Seite. Und dann hier habe ich mal sogar das Beispiel Leaflet genommen. Und man kann sich das direkt angucken. Also, wenn ich jetzt sage, okay, das soll jetzt mal gerendert werden, dann rendert er das gleich ähm, rechts in die, in die Viewer-Pane rein und ich kann mir das direkt angucken. Dieser Code, der muss natürlich nicht hier stehen, aber der, ähm, das R-Markdown wird eben auch einfach unglaublich gerne genutzt, um auch sofort eine Dokumentation zu erzeugen. klingelt hier mein aus irgendeinem Grund. Das ist schlecht, das hätte ich abstellen sollen. <lacht> Entschuldigung. Zweites Beispiel, was ich eben schon angebrochen, äh, angesprochen hatte, man kann halt ganz, ganze Webseiten erzeugen, indem man hier muss man auch, dann ist hier äh, das Output-Format ein Flex-Dashboard und man sieht, man muss bestimmte Sachen einhalten, das ist aber dokumentiert und ich habe hier gleich eine Map mit mehreren Sachen ne? und so kann ich ganze, ganze Webseiten hosten damit. Klar sind die auf eine Art und Weise statisch, aber äh, sag ich mal, wenn ich dynamische Widgets einbinde, jetzt wie, wie Leaflet oder Open Layers und ich habe da Pop-Ups und so, das ist natürlich weiterhin dynamisch, ne? also das ist dann wenn es richtig dynamisch sein soll, dann brauche ich Shiny, das zeige ich gleich noch. Genau, jetzt hier mal das Beispiel mit Open Layers. Kann man wahrscheinlich, oh doch kann man einigermaßen lesen, ist das gleiche wie bei Leaflet. Da sieht man, dass es auch ähnlich funktioniert. Genau. Wenn es noch dynamischer sein soll, gibt es jetzt auch einen R-Web-Server, das ist Shiny, dass sich natürlich auch Events abfangen kann. Das ist auch eigentlich ein Model View Controller. Also ich habe einen Controller hier, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Funktion. Man sieht hier, dass ich hier Output-Variablen habe, die ich erzeugen kann. Da kann ich jetzt auch Open Layers oder irgendwas reinnehmen. Und die kann ich dann im View wieder anzeigen lassen. Also hier sieht man ja, Output gibt es Distplot. Jetzt habe ich hier einen View dazu und habe irgendwo, ja hier, im Main Panel wird hier dieser, Plot gerendert. Also ich will jetzt nicht näher darauf einwählen, gehen, wie das geht, aber dass man versteht, man hat eine Funktion, ein Controller, die ist dynamisch, da kann wieder was abgefangen werden. Ich kann dann von JavaScript wieder Sachen an R zurückgeben, kann ihn in R verarbeiten und der Riesenvorteil ist natürlich, ich kann auch die ganzen statistischen Tools nutzen. Also wenn ich irgendwas in Leaflet oder äh, OpenLayers jetzt darstellen will, kann ich äh, natürlich Statistiken drüber jagen und das dann äh, dort darstellen. Ein relativ wichtiges Paket für all diese Sachen ist dieses Magrit R und zwar ist das deswegen wichtig, äh, wer erkennt, das hat nicht diese typische Struktur, dass ich irgendein Objekt habe und an das Objekt sind irgendwelche Methoden gebunden. Das kennt er nicht. Ich muss also immer das Objekt quasi der Funktion wieder übergeben, wenn das Objekt geändert werden muss. muss ich immer eine Funktion schreiben, die das Objekt als erstes aufnimmt. Da ist der Riesenvorteil hier, man kennt es aus der Bash, äh, im Prinzip habe ich eine linke Seite und eine rechte Seite und das, was links rauskommt, wird einfach in die Expression auf die rechte Seite also hier in diesem Beispiel, wenn ich eine Funktion aufrufen würde, äh, eine Funktion f und würde der x übergeben, würde ich das jetzt hier mit der Pipe so schreiben, äh, den Parameter x, den pipe ich sozusagen in die Funktion f rein. Das macht Sinn, das werde ich gleich zeigen, weil bei Open Layers, was ich ja machen will zum Beispiel ist, ich möchte erst einen ähm, Teile-Layer hinzufügen, da möchte ich ein paar Features hinzufügen und so weiter. Und das pipe ich dann immer weiter. Sozusagen ich erzeuge erst ein Objekt, äh, dann wird das übergeben einer Funktion, die... Ähm, Details hinzufügt und das wird wiederum übergeben, damit noch Features hinzugefügt werden können und vielleicht noch ein paar Controls und immer so weiter. Warum ist das ähm, einfach, das muss man so nicht machen, aber für die Lesbarkeit ist das eigentlich, ähm, würde man das immer so verwenden. Dann auch ein Paket, was in aktiver Entwicklung ist, also ich weiß nicht, wer mit R und Geodaten schon gearbeitet hat, da gab es früher das Package SP. Boah, also ich fand es nicht so praktisch dann, also wenn man die Daten eingelesen hat, das ging noch, das war aber auch immer nicht so schnell und dann war der Zugriff nicht so ganz typisch wie bei R und da hat der Entwickler sich dann auch mal überlegt, äh, ich weiß nicht, warum er es damals nicht gemacht hat, das in dem typischen Data Table Format mal abzuspeichern, das Ganze. Und es wird jetzt auch äh, GEDAL äh, die Version 2 verwendet, in dem alten ist es noch die Version 1, also greift aufs neue zu und äh, die meisten Sachen sind in C++ implementiert, sodass auch der Zugriff sehr, sehr schnell ist. Also er kann die Daten sehr schnell einlesen. Das klappt jetzt wunderbar. Bei R kennt man ja, der muss alles ins RAM laden. Das ist das einzige Problem. Wenn die Dateien sehr, sehr groß werden, ich muss die komplett reinladen. Ja, also ich habe hab nichts Iteratives, was ich machen kann. Das ist so das Schwierige. Wobei es jetzt auch noch ein sehr cooles Package gibt, wo ich äh, direkt Python-Bibliotheken einbinden kann und dann kann ich auf die ganzen Python-Bibliotheken gehen und trotzdem R-Code verwenden. Also das zeige ich jetzt hier nicht. Das kann man sich mal angucken, also das ist auch sehr cool. Da will ich auch gar nicht hier weiter drauf eingehen. Gut, jetzt eigentlich zum eigenen Vortrag, Open Layers ähm, für R. Also man kann hier gerne mal gucken, also die Source ist eben unter GitHub. Und dann, ich kann noch mal kurz, ich weiß gar nicht, ob das Internet jetzt geht. Ähm, genau, kann man auch gerne mal, ähm, also es ist alles dokumentiert, wenn man jetzt das Package nutzt. ist alles dokumentiert, es ist noch nicht unter, unter CRAN verfügbar. Also es gibt schon einen Branch äh, für CRAN, das ist jetzt demnächst veröffentlicht werden soll. Man muss es noch anders installieren. Das zeige ich gleich, aber hier sind eben äh, Beispiele, wie man ein WMS einbindet, wie man eine GeoJSON-URL einbindet, Custom Tiles, Markers, Layer Switcher, äh, wie man in Abhängigkeit von der Resolution verschiedene Layer anzeigt und ähnliches. Hier ist eine beispielhafte ähm, Shiny Web App, die alle funktionieren, wo dann einfach auch äh, per Klick-Event das wird abgefangen und man kann sich dann die Features von den, von den einzelnen, äh, nein, die Infos, also die Feature-Infos anzeigen lassen muss also mich zum Vortrag zurückfinden. Genau. Genau. Es ist trotzdem einfach zu installieren, denn es gibt das Paket devtools und devtools kann von GitHub direkt installieren. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das heißt, ich mache einfach install GitHub. Das ist jetzt hier mein Pseudonym Crazycapybara und dann open layers und dann installiert er das und auch die Abhängigkeiten. Gut, man muss noch bestimmte Sachen, aber das habt ihr eh wahrscheinlich alle installiert haben, damit auch die Geo-Sachen unterstützt werden. Das ist immer für so Er-Leute nicht so ganz einfach. Unter Ubuntu dann äh, die ganzen Sachen, die benötigt werden, nachzuinstallieren. Unter Windows ist das immer einfach, der schickt die ganzen Binaries mit rüber und hat die dann schon da. Und es ist unglaublich einfach zu benutzen. Also hier hole ich noch ein GeoJSON-Paket rein und im Prinzip sieht das immer so aus, was ich eben schon erklärte, dass die Sachen äh, durchgepiped werden. Ich erzeuge erst hier ein Objekt, dann äh, äh, hier kommen die Stamment-Tiles hinzu, dann habe ich hier ein paar äh, Cities in den USA, die ich hinzufüge und noch ein drag and drop also das ist einfach ein control das heißt ich kann dann wenn die karte angezeigt wird kann ich einfach geojson drauf schieben. er zeigt mir das an macht das im layer switcher auch verfügbar und ich kann auf die features draufklicken und irgendwelche sachen machen also ich brauche wirklich überhaupt keinen code javascript oder html was ist bisher implementiert genau also ich kann eben so ganz normale base tiles, so OSM, stamen oder irgendeine beliebige xyz url eingeben ich kann wms einbinden ich kann Vektorteils im MVT, GeoJSON oder TopoJSON Format einbinden. Ich kann die auch schon in gewissem Maße stylen, aber nicht das, was wir eben gehört haben. Also noch nicht diese Mapbox-Styles, sondern äh, ein bisschen einfacher, dass ich sagen kann, ich kann wie hatte ich es bisher, ich kann ein Property und kann dann gucken, ähm, ja, wie das heißt und dementsprechend eine Farbe vergeben. Das wäre zum Beispiel was, was jetzt demnächst vielleicht noch äh, zu tun würde, wäre. Aber genau, das ist ja das, der Vorteil, das kann nämlich Leaflet noch nicht. Brauchen wir ja ein Plugin, das OpenLayers einfach die Vektorteile schon rendern kann. Und da ich einfach auf, äh, ja, ich nutze ja alles, was OpenLayers kann, ich muss es nur wrappen, kann ich das sofort äh, nutzen als Feature und das, das ist wirklich sehr cool. Also gerade bei den Vektorteils, teils das läuft dann auch performant. Ja, Simple Features, ja, Polygons, Points, eigentlich alles, was es gibt, was eben SF einlesen kann im Prinzip. Was passiert, wenn ich das rüberschicke, ähm, ja, er erzeugt dann GeoJSON daraus, um das dann darstellen zu können. Also muss ich natürlich gucken, was für Mengen ich dann da hinschicke, aber bisher hatte ich da eigentlich. Noch keine Probleme, kann man ja gerne mal testen. Dann, klar, Marker kann ich haben, ich habe Pop-ups drin, was ja jetzt auch bei Open Layers nicht mehr standardmäßig sofort da ist. Ich muss mir ja erst ein Overlay schreiben und so. Also, das, ich zeige gleich, wie man das hier einbinden kann. Das geht auch äh, eigentlich ganz normal. Ich kann diese ganzen Styles definieren, die man bei Open Layers, ob Stroke Style und Icon Style und ähnliches, ähm, ich, als Controls, Layer Switcher, Overview Map, ja, und noch ein paar, paar weitere, die per Default dabei sind, also jetzt keine Community-Controls, die noch geschrieben wurden, außer der Layer-Switcher, das ist ein Community-Control. Und äh, Interaction, Select, Drag -and Drop und Klick also wenn ich auf die Map klicke, dass ich irgendwie die Koordinaten bekomme und damit noch irgendwas anfangen kann. Und die Shiny-Integration, für die, die wissen, weil ich eben gezeigt hatte, dass ich eben zwischen R und ähm, JavaScript noch hin und her schieben kann. Genau kurzen Getting Started. Wie würde man loslegen? Also als erstes muss ich das Map-Widget erzeugen. Im zweiten Schritt zum Beispiel ein paar Teils hinzugeben. Jetzt hier sieht man den Operator noch mal ein bisschen anders. Was hier passiert ist, er gibt sozusagen das Map-Objekt an addStatementTiles und das Ergebnis wird wieder an Map zurückgegeben. Deswegen in beide Richtungen das Ganze. Ich kann was machen, weil ich ja hier das noch nicht zeigen will. weiter. Als nächstes packe ich ein paar Features drauf noch. Hier wieder diese US-Cities. Kann hier halt sagen, okay, als Pop-up, nimm bitte von den Cities, also wer erkennt, weiß, dass man hier auf äh, Attribute kommen kann von dem Data Frame, nehme bitte den Namen, das heißt, er wird dann, wenn ich drauf klicke wird er den Namen darstellen. Ich kann da aber auch was ganz Beliebiges, also ich kann mir da irgendeinen String zusammenbauen, den Namen plus einen Doppelpunkt und was weiß ich noch da hinschreiben, das ist also beliebig. Ich kann ein paar Controls hinzugeben, hier habe ich meine Overview Map, ne, das ist diese kleine Map unten. Und als letztes, ähm, genau, rufe ich einfach das Map-Objekt auf und er zeigt die Map. Und jetzt würde man natürlich erwarten, ich hatte jetzt einen Screenshot, den habe ich aber nicht. Das müsst ihr selber machen. <lacht> ja, ich wollte erst eine Live-Demo machen, aber dann komme ich immer mit der Zeit nicht hin und wollte jetzt auch meinen Computer nicht mehr rüberbringen. Äh, aber genau, wenn man mal so vorgeht, das Paket runterladen, genauso vorgehen, das sollte ohne Probleme klappen. Und es sieht dann so aus, wie wir eben gesehen haben. Ich hatte das ja kurz da in dem Studio gezeigt, so, ähm, so eine Map wird dann da kommen. Genau. Jetzt würde ich noch mal kurz so ein bisschen ins äh, Detail gehen. Also was noch möglich ist, das wäre jetzt so, so das Erste. Ich kann natürlich auch, okay, das klappt ganz gut, ich kann auch Map Options übergeben, das braucht man ja auch, wenn man so eine Map initialisiert. Jetzt habe ich mal hier zum Beispiel mein Max-Zoom-Level oder ob, das, äh, ob überhaupt der Zoom-Control oben angezeigt werden soll, ne, dieses Plus-Minus oder ob ich nur mit dem Mausrad scrollen will und noch viele weitere. Ich habe jetzt nur mal zwei hier übergeben als Beispiel. Das kann ich dann beim Erzeugen des Widgets einfach mit übergeben. Ne. Das heißt, alle Optionen, die die Map hat, kann ich da im Prinzip übergeben. Ähm, ja, Bei den Tiles, genau kann ich hier eben natürlich mehrere übergeben, also was weiß ich, von Stam and Water Color äh, und dann, wenn ich die Labels noch extra haben will, kann dann hier auch immer bei den ganzen ähm, Layern auch noch Options dazugeben. Hier zum Beispiel eine Resolution, ab wann soll überhaupt erst die Labels angezeigt werden? Das heißt, wenn ich reinzoome, werden irgendwann die Labels angezeigt und wenn ich wieder rauszoome, eben nicht mehr. Ich kann hier den View auf auch einen beliebigen Punkt setzen, das ist jetzt Kassel, also da, wo ich herkomme. Und hier noch diese Overview-Map zum Beispiel reinpacken. Wie sieht es mit den vector tiles aus? Wer damit gearbeitet hat, kennt das. Jetzt hier als Beispiel Mapbox. Ich brauche einen API-Key. Ich erzeuge jetzt einfach hier nur im Prinzip die die URL, die ich benötige mit meinem Access-Token. Äh, gebe die hinzu, müsste eine Attribution, könnte jetzt hier noch einen Style mitgeben, wenn ich das wollte. Habe ich jetzt nicht gemacht und setze auch hier einen View. Genau, zu den Styles. Die sind auch demnach empfunden, wer, wer das schon genutzt hat, das JavaScript-Library kennt das. Es gibt eine Stroke-Style, eine Fill-Style und so weiter. Das ist hier eigentlich auch identisch, dass ich dann hier genau wie ein, ein JavaScript-Objekt die Sachen übergeben kann. In ähm, R sind das in der Regel dann eben Listen, kann man sich vorstellen. Das ist ja so ein bisschen das Pendant dazu. Das heißt, ich kann hier eine Stroke-Style mit einer Color, ich kann hier Fill... Circle wiederum, das setzt sich ja zusammen, da ich dann Stroke setzen kann und einen Fill, das heißt, der nimmt als Parameter wiederum eigene Styles, das ist aber in Open Layers genauso, also ich habe das versucht extra so zu machen, dass man das vom Syntax her dann so nutzen kann, kann hier noch einen Radius mitgeben, beim Marker ist eben die Icon Style, das ist ja auch ganz cool, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, mach mir das blau oder mach mir das rot, das Original-Icon, also das macht zum Beispiel, da habe ich so ein Beispiel bei den Beispielen, wo man ähm, ja guckt, wenn es eine Hauptstadt ist, mach es rot, sonst machst es grün oder irgendwie so. Das ist auch ganz charmant, dann kann ich auch einen Text-Style mitgeben logischerweise, dass ich stattdessen bei den Punkten einfach einen Text hinschreibe. Und das Schöne ist, ich kann die auch einfach kombinieren und das kann ich einfach mit Plus machen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Stroke-Style schon definiert und eine Fill und ich will jetzt auch ein Polygon zeichnen, dann mache ich einfach nehme diese Stroke-Style plus die Fill-Style und dann umrandet er mir das eben gerade in der Farbe und füllt das so aus, wie ich das gesagt habe. Transparenz geht natürlich auch. Genau, Simple Features also hier als Beispiel Points, da habe ich auch einfach, das sind so ein Beispiel-Datensatz, der jetzt hier in diesem GeoJSON-IO-Paket mit drin ist, den habe ich jetzt hier genutzt, da habe ich mal nur die ersten zehn angegeben und es funktioniert so, die Funktion heißt immer, das ist eine generische Funktion, die heißt immer Add Features und über den Style sage ich ihm eigentlich, wie er das Ganze rendern soll. Also wenn ich gar keinen Style mitgebe, dann erkennt OpenLayers das automatisch, wenn er sagt, es ist ein Punkt, dann hat er da seinen, seinen Style, wie er das rendert, wenn er sagt, es ist ein Polygon, dann hat er auch seinen Style, aber hier zum Beispiel ob ich jetzt möchte, dass ich ein Icon anzeige, deswegen sage ich jetzt hier Icon Style, ich könnte auch ein Circle Style mitgeben, dann würde eben wie bei Leaflet einen Circle Marker machen. Aber ich habe nicht eine Funktion Add Circle Marker, Add so und so, sondern das wird alles über die Style definiert. Genau, das ist ja hier das zweite Beispiel und ich kann auch einfach sagen hier zum Beispiel, ähm, der Radius soll jetzt eben in Abhängigkeit der Population angezeigt werden. Das heißt, ich kann hier äh, eine Funktion einfach nutzen. Ne, das ist jetzt Hier ist ja das Beispiel, ich nehme jetzt die Wurzel aus der Population, ja teil das noch durch 10 und dann werden die halt dementsprechend größer oder kleiner angezeigt, die ähm, Kreise. Und kann aber auch genau einfach noch einen Text dazu geben das heißt in den Kreisen steht dann drin, wie groß die Population ist. Ich kann das also einfach kombinieren. Wie ist das bei Polygonen? Hier mal auch als Beispiel, wie ich überhaupt ein Polygon sozusagen nach R reinbekomme, indem ich das SF-Package nutze, über Read, hier wird sogar das Geo-Package-Format genutzt, gab es ja auch schon einige Vorträge drüber also das wird auch schon unterstützt, kann ich einfach einbinden und hier ähnlich, ich sage wieder Add Features, als Style gebe ich jetzt nur eine Stroke Style mit, das heißt, er würde, das hier, würde die jetzt blau umranden. <lacht> oder ich kann auch, ähm, statt Daten äh, mitzugeben, kann ich auch eine URL oder ein Filename mitgeben, dass er halt das eben aus einer JSON-Datei ausliest oder aus einer URL, wie es hier getan ist. Und dann habe ich die Style hier einfach, dass ich sage, so eine Funktion in R-Rainbow, dann erzeugt er einfach, wenn ich 178 eingebe, 178 Farben dieses äh, Regenbogens. Ich wusste jetzt zufällig, dass es 178 Features hat und äh, kann dann als Style sagen, okay, ähm, genau. Ich kann also immer einen, äh, einen Vektor angeben für die Style in der ähm, Anzahl der Features und dann werden die sozusagen nach und nach genau so gestylt. Ja, also ich kann auch eine Funktion angeben, das ist ein bisschen advanced, ich kann auch eine JavaScript-Funktion mitgeben, aber da muss man doch wieder JavaScript können. Eigentlich versucht man in R vorher sozusagen eine Funktion zu haben, die die Farben erzeugt also weiß ich, nach der Population oder was auch immer, und das gebe ich der Style mit. Also die Style muss nicht ein Wert sein, sondern die kann eben genauso lang sein wie der Vektor der, der Features. <lacht> genau. Äh, genau. Controls, hier als Beispiel das Layer Switcher Control, da kann ich dann einen Namen und einen Type mitgeben, das kennt man auch aus Leaflet, also der Name wird dann angezeigt logischerweise im Layer Switcher, und wenn es ein Base Map ist, äh, dann kann ich eben nur eine anwählen. Wenn ich das Base nicht angebe, ne, dann kann ich das aus- und einschalten, so wie ich das, wie ich das eben gerade möchte. Und hier einfach noch ein paar andere, wie die Overview Map, Scale Line oder auch der Fullscreen Mode, den kann ich auch einfach mitgeben. Als Interactions habe ich hier äh, Select, da kann ich dann eben zum Beispiel eingeben, äh, Display Properties, das ist halt gerade wieder für eine statische Seite interessant, das heißt, so wie ich das selektiere, zeigt er mir in der Box noch an, die ganzen, ähm, die ganzen Infos des, des Features. Track and Drop hatte ich am Anfang erklärt, dann kann man einfach GeoJSON auf die Map Raufschieben und das passt perfekt. Gerade kam das Stoppzeichen. Äh, genau. Ja, hier ist der GitHub-Account. Hier ist äh, das Paket OpenLayers selber. Ich bin gar nicht mehr auf Vollscreen gegangen. Und ähm, genau, ist jeder eingeladen, das runterzuladen, zu nutzen, äh, gerne Feedback zu geben, wer sich damit auskennt, neue Features zu implementieren. Und als nächstes Ziel ist es erstmal vor allen Dingen, eine Kram-Release hinzubekommen. Also sollte eigentlich klappen, weil es ist alles dokumentiert soweit. Ich wollte nur noch eine, die Dokumentation noch, mal, noch ein bisschen besser machen und ja, freue mich auf Fragen. Vielen Dank für den Vortrag. Stefan. Wir hätten Zeit für eine, vielleicht zwei Fragen. Gibt es denn welche? Erstmal nicht. Also zeitökonomisch wunderbar. Nochmal vielen Dank.